Ja, herzlich willkommen zu der Cookie Lecture heute. You're the meta to my data, warum sich Metadaten lohnen. Ich bin Ursula Arning und leite den Programmbereich Open Science bzw. auch Publiso. Und wir sind heute hier im Rahmen der International Open Access Week. Das heißt, die ganze Woche laufen ja schon weltweit ähm, Veranstaltungen zu Open Access und deswegen darf ich heute auch ähm, unsere externen und äh, Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich willkommen heißen. Wir machen das sonst bei ZB Med, dass wir uns gegenseitig die Tätigkeiten intern vorstellen, aber weil es eben die International Open Access Week ist, machen wir das heute auch eben für Sie im externen Bereich. Diejenigen, die in Köln sind, darf ich auch gerne noch einladen zu unserer kleinen, aber freien Ausstellung im Foyer von ZB Med in Köln. Dort stellen wir unsere Projekte im Bereich Open Access, Open Science auf, die gerade aktuell bei ZB Med durchgeführt werden. Ja, was hat aber jetzt Metadaten mit Open Access so im Speziellen zu tun? Das wird uns Nicole Brune holen. Brune hat Politikwissenschaften und Völkerrecht in Bonn und Kiel studiert und seit 2020 arbeitet sie bei uns im Bereich Publissum. Und seit Juli diesen Jahres ist sie eben explizit für alle technischen Belange des Publisso-Systems zuständig. Da ähm, haben Sie sicherlich auch schon. Kontakt mit ihr gehabt und ähm, in diesem, im Rahmen dieser Tätigkeit hat sie sich eben auch schon sehr intensiv mit diversen Metadaten-Schemata auseinandergesetzt, die sie uns heute anhand des ähm, vom BMBF geförderten Projekt OAPENS vorstellen wird. OAPENS heißt eben Open Access Enzyklopädien. Die laufen auch auf dem publisso system in Kooperation mit dem Barbara-Buttrich-Verlag. Und ähm, so stellt sie uns als heute vor, inwiefern Metadaten eben ganz wichtig sind im Publikationsprozess. Ähm, genau, noch eine kleine Meta-Anmerkung zu der äh, Metadaten-Cookie Lecture ist, dass Sie sehr gerne oder ihr gerne ähm, Fragen während des Vortrages schon in den Chat stellen könnt. Also würde uns freuen. Aber natürlich freuen wir uns auch nachher auf eine aktive Diskussion, also indem man einfach Hand hebt und Fragen oder eben eine lebendige Diskussion hier vonstatten geht. Ähm, vielen Dank, Nicole, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich freue mich jetzt sehr auf deine Google Lecture. Ja, vielen herzlichen Dank, Ursula. Ich äh, teile mal meinen Bildschirm und beginne die Präsentation. Genau, sollte jetzt hoffentlich auch gut sichtbar sein. Sehr gut. Genau, ja vielen Dank äh, nochmal. Ähm, grundsätzlich geht es heute um Metadaten, wie gesagt, und Aufhänger des Ganzen war insofern, also beziehungsweise ist insofern das open projekt und insbesondere eine Postervorstellung, die im Rahmen ähm, der HTWK-Tagung in Leipzig erfolgt ist. Und äh, da haben wir quasi aufgezeigt, wie der Workflow abläuft ähm, anhand der drei Dimensionen der Kollaboration, also zwischen Menschen, zwischen Maschine und Mensch und zwischen Maschinen. Und gerade Metadaten befinden sich eben ähm, ja, zwischen all diesen oder an all diesen Schnittstellen. Und dementsprechend ähm, möchte ich anhand dieses Publikationsprojekts, aber auch mit Hilfe anderer Beispiele das ein bisschen verdeutlichen. Vorab gibt es allerdings ein kleines Warm-up. Ähm, da würde ich Sie und euch alle bitten, äh, kurz das Smartphone zu zücken oder äh, diese Adresse einzugeben und dann den Code. Genau, und da wartet dann eine Frage. Ich äh, beende noch mal kurz und teile Browser. Genau, hier sollte es jetzt hoffentlich noch mal gut zu sehen sein. Ähm, genau, und da wartet dann eine Frage, nämlich was Sie mit dem Begriff Metadaten verbinden. Sie können dazu drei Begriffe angeben. Es können technische Begriffe sein, abstrakte Begriffe, was auch immer Sie damit verbinden. Und dann erstellen wir oder wird quasi so ein kleinen erstellt, welche Begriffe da am häufigsten genannt werden. Ich wandere schon mal nach, ob es klappt. Die nächste Seite. Genau, und sobald die ersten Begriffe eingegeben worden sind, sollten diese auch hier erscheinen. Genau, man kann das Ganze, wenn das mit dem QR-Code nicht klappt, über Menticom machen. Und da hat Ina gerade schon den, äh, den Code auch noch mal eingegeben. Dann, ähm, hab das Perfekt, können. vielen Dank. Da kommen auch schon die ersten Begriffe hinein. Genau, ich warte noch mal ganz kurz. Was hier sich allerdings schon sehr gut abzeichnet, ist, dass es um beschreibende Daten geht, dass es generell um Daten über Daten geht. Das findet sich jetzt auch gleich in der Definition wieder. Beschreibung sehe ich hier noch, strukturierte Daten, viel Daten. Ähm, genau, Schnittstellen. sich schnell. Metadatenschema sehen man hier schon. Darauf wird auf jeden Fall gleich noch eingegangen. Genau, also einige Begriffe sind hier auch schon genannt, die gleich im Rahmen der Präsentation dann auch noch aufgegriffen werden. Gut, ich glaube, das hat sich jetzt soweit ein bisschen manifestiert. Also, Daten sind im Fokus. Wir können auch gerne am Ende nochmal uns die, also quasi die Begriffe ansehen und das dann nochmal abgleichen. Ich würde dann jetzt erstmal wieder zur Präsentation wechseln. Gut, ja, vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Ähm, dann wechseln wir quasi erstmal zu einigen definitorischen Begriffen. Also, da ja auch viele ähm, von euch, von Ihnen bereits damit vertraut sind, möchte ich das mal relativ kurz behandeln. Zunächst erstmal die Unterscheidung, was sind Daten, was sind Metadaten. Wenn man sich hier die Grafik links ansieht, dann sind das die Daten und hier die äh, Bildspezifika oder beispielsweise auch, ich glaube man sieht das noch nicht gut, ich äh, nehme mal den Laserpointer zur Hilfe, genau den Titel hier, der beispielsweise im HTML hinterlegt ist, das sind eben die Metadaten. Also beschreibende Informationen äh, über die Daten letztendlich. Ich habe ähm, dazu auch nochmal drei Definitionen mitgebracht, die allerdings jetzt noch kurz behandelt werden sollen. Einerseits die Definition im Rahmen, noch kurz. So, die Definition im Rahmen des Metadatenstandards Dublin Core, die entstanden ist 2005 und wo eben auch dieser Daten über Datencharakter noch mal deutlich wird und auch der Ursprung, also das gerade im Bibliothekswesen natürlich damals oder vorab Kategorisierung, Entschuldigung ja, vor Ort natürlich stattgefunden hat und das sich mittlerweile eben ins Web verlagert hat. Die Definition des World Wide Web Consortium schließt insofern da, daran an und betont eben auch diesen Webcharakter und auch die Maschinenverständlichkeit der Informationen. Und eine dritte, äh, eine dritte Definition stammt insofern oder reicht insofern auch ein bisschen davon ab. Die stammt von einem Medienwissenschaftler, nämlich Matteo Castinelli, der nochmal betont, dass Metadaten gerade im Zuge von Big Data, technisch, aber auch politisch begriffen werden müssen. Das ist insbesondere im Rahmen von Nutzungsdaten relevant und darauf wird am Ende, also gen Ende der Präsentation, dann auch nochmal besonders eingegangen. Grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, Metadaten bereitzustellen. Das lässt sich im Rahmen der FAIR-Prinzipien verdeutlichen, indem eben ja die Auffindbarkeit auch von Publikationen so gesteigert wird und auch die Interoperabilität. Ähm, tatsächlich gab es dazu eine Metadata, ähm, ja, einen Zusammenschluss, der die Metadata-Principle herausgebracht hat, die sich insofern an den fair orientieren, orientieren, ähm, indem dort beschlossen wurde, dass Metadaten insbesondere kompatibel sein müssen für Maschinen und Menschen, ähm, möglichst komplett, glaubwürdig und ratiert. Das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, der wird auch im Laufe der Präsentation noch mal aufgegriffen, dass sich natürlich auch Metadatenschemata verändern und dementsprechend Winterdaten angepasst werden müssen. Genau, das nur vor dazu. Um Metadaten bereitzustellen, gibt es verschiedene ja, Tools und Begriffe, die da relevant sind. Das sind einerseits die Sprachen, also wie Metadaten dann eben auch ausgezeichnet werden. Das ist oftmals die Extended Markup Language XML. Darauf wird gleich noch ganz kurz eingegangen. Ähm, Im Rahmen von Schemata werden dann die äh, Metadaten genau definiert. Also grundsätzlich ist ein Schema, da gibt es eine relativ gute äh, ISO-Definition, die das sehr schön deutlich macht. Also ein Schema ist ein logischer Plan, der die Beziehungen zwischen Metadatenelementen aufzeigt. Der Plan beinhaltet generell festgelegte Regeln der Nutzung und des Managements von Metadaten. Insbesondere hinsichtlich der Semantik, Syntax und eben auch der Optionalität der Elemente. Also ob es Pflichtelemente geben muss, welche Elemente optional sind. Genau, und grundsätzlich ähm, helfen Metadatenschemata entsprechend bei der Standardisierung von Metadaten, indem ein Satz an Metadatenelement definiert äh, wird und diese Attribute einer Ressource ähm, zugeordnet werden. Genau, und äh, die Spezifizierung erfolgt dann wiederum in einer der Sprachen, es gibt auch noch Regelwerke dazu, also da ist vor allen Dingen das Resource Description Framework zu nennen als ein System, um Informationen über Ressourcen abzubilden. Das ist ja ein sehr technisches Konzept, was quasi erstellt wurde, damit insbesondere Maschinen auf Informationen zugreifen und diese aggregieren können. Also da folgt später noch eine Grafik, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Genau, und schließlich sind da noch Schnittstellen ähm, auch sehr relevant, um äh, die Informationen eben auch, zu übertragen an andere Datenprovider, wie zum Beispiel auch äh, bei der DOI-Vergabe. Genau darauf wird dann später auch noch eingegangen. Was hier in Grau hinterlegt ist, äh, sind noch ein paar Begriffe, auf die jetzt nicht näher eingegangen werden kann. Klassifikation zum Beispiel. Ähm, die dezimal dezimalklassifikation ist im Rahmen der Publiso-Plattform auch mit verankert, um die Sachgruppen anzugeben. Das aber nur am Rande. Ähm, bei Ontologien handelt es sich dann wiederum, wiederum um ein gemeinsames Vokabular für WissenschaftlerInnen, die sich eben innerhalb eines bestimmten Fachbereichs austauschen wollen. Und Modelle und, ähm, genau, Anwendungsprofile, dazu noch kurz ein Satz. Also Metadatenmodelle sind quasi so ein bisschen das grafische Pendant zu Metadatenstandards. Und Anwendungsprofile waren ursprünglich äh, zu lokalen Anwendungen äh, gedacht und äh, beinhalten eben auch Richtlinien, standardisiertes Vokabular, da ist etwa das Netzanwendungsprofil für digitalisierte Medien zu nennen. Grundsätzlich hat allerdings ähm, unsere Kollegin, äh, Frau Dr. Katharina Markus, auch ein sehr gutes Paper darüber geschrieben, über Forschungsdaten, generische und spezifische Standards in Biologie- und Ingenieurswissenschaften. Ähm, das habe ich auch in den Quellen angegeben. Das äh, lohnt sich sehr, da nochmal reinzuschauen. Genau, um dann auf unser Projekt zu kommen, das ist OPENS, Das ist ein Verbundprojekt zwischen Fettbeamiet und dem Verlag Barbara Budrich, wie Ursula das eben schon angesprochen hat. Ähm, genau, es handelt sich dabei um ein Best-Practice-Beispiel. Es soll ein lebendiges enzyklopädisches Handbuch zum Thema Politik und Geschlecht ähm, erarbeitet werden. Grundsätzlich ist es so, dass Publiso bereits ähm, Living Handbooks, also lebendige Handbücher, bereitstellt. Diese unterscheiden sich aber im Aufbau ähm, und in der Strukturierung von enzyklopädischen Handbüchern. Entsprechend wird es ein neues Format geben, was der Plattform dann dadurch hinzugefügt werden kann. Und wir erweitern insofern auch den Fokus von den Lebenswissenschaften eben auf den geisteswissenschaftlichen Bereich. Basierend ähm, ist dieses Projekt auch auf der Proviso-Plattform. Diese ist grundsätzlich basiert auf dem Content-Management-System Drupal und ist in PHP geschrieben. Und es soll ein XML-First-Workflow geben. Das heißt, dass aus dem XML, ähm, ich habe das hier schematisch dargestellt, quasi die HTML-Darstellung auf der Website generiert werden soll und das PDF. Es ist allerdings so, dass die Manuskripte noch als ähm, Word-Dokumente vorliegen und dann entsprechend erstmal in das XML umgewandelt werden müssen. Genau, das ist ein Auszug aus dem besagten Poster für die HTWK-Tagung. Und hier haben wir quasi diese drei Dimensionen der Zusammenarbeit eben auch gezeigt. Und je technischer es wird, desto blauer sind die Begriffe dann auch entsprechend dargestellt worden. Eben hier zwischen Menschen, Mensch und Maschine und Maschinen. Und grundsätzlich ist es so, dass Metadaten sich ja an all diesen Knotenpunkten ein Stück weit befinden. Also im Workflow sind sie sehr wichtig, ähm, im System eben auch, äh, in dem Daten in Datenbanken hinterlegt sind. Und äh, wir insofern auch als Metadaten Supplier fungieren über eine OAI schnittstelle die dann wiederum andere ähm, Services haben können. Darauf wird dann später noch eingegangen, genau, im System natürlich verankert. Und bei den Suchmaschinen sind insofern quasi zwei Begriffe gemeint. Einerseits soll eine übergreifende Suche ähm, entwickelt werden, bzw. wird momentan auch entwickelt, ähm, auf Basis von Solar, also auch Open Source. Und andererseits sind wir natürlich auch an einer Suchmaschinenoptimierung interessiert, sodass die Publikationen in Google Scholar äh, beispielsweise auffindbar sind. Genau, und Schnittstellen, darauf wird, wie gesagt, später auch noch ähm, hingegangen. Hier ist noch ein kleiner Sneak Sneakpeak quasi dieses Handbuchs. Ähm, momentan stimmen wir uns noch ähm, bezüglich der Rahmentexte und ähm, dementsprechend wird die Website jetzt in Kürze dann auch live gestellt. So sieht aber schon mal der ungefähre Aufbau aus, der sich auch an den Living-Handbooks orientiert. Wie gesagt, finden hier aber eben durch dieses enzyklopädische Handbuch dann auch nochmal ähm, Abänderungen statt. Genau, dann orientieren wir uns weiter in diesen vier Begriffen. Zunächst zu den Sprachen. Ähm, vielleicht nur sehr kurz, ähm, einige von Ihnen und euch kennen das bereits, ähm, den Unterschied zwischen XML und JSON ich würde das grundsätzlich, also im weiteren Verlauf auch der Präsentation immer anhand dieses Beispiels äh, deutlich machen. Das ist ein Beispielkapitel aus einem Living Handbook. Ähm, genau, da derzeit, wie gesagt, noch keine Publikationen eingespielt sind, ähm, soll dieses Beispiel jetzt erstmal genutzt werden. Ähm, genau, also es handelt sich hier um, also bei dem Handbook quasi um Empfehlungen für den Umgang mit Rindern durch das smart Cow konsortium Und, ähm, Genau, diesen Beispielartikel habe ich jetzt mal ausgewählt und jeweils den ersten Autoren dann ähm, genau genannt. Im Vergleich sieht es dann so aus, XML versus JSON. Hier werden Elemente vergeben und andererseits auch Attribute, um quasi diese Elemente nochmal unterzugruppieren. Und hier findet entsprechend auch eine Unterscheidung zwischen den Daten, die dann hier eben in den Elementen stehen, und den Metadaten statt. Das ist beim JSON entsprechend nicht der Fall. Hier werden einfach Daten dann aufgelistet. Entsprechend ist es genau ähm, schl etwas schlichter und für die XML-Darstellung werden tatsächlich auch spezifische XML-Parser benötigt. Genau, das nur kurz. Dann zu den Schemata. Da ist es grundsätzlich so, dass es relativ viele unterschiedliche Standards und Schemata gibt immer wieder auch den Anspruch, einen Universalstandard zu entwickeln, der quasi alle Use-Cases, alle Szenarien beinhaltet und dann auch oft, oftmals darin mündet, dass doch wieder nur ein neuer Standard geschaffen wurde. Also ähm, ja, im Rahmen der, ähm, der XML-Aufzeichnung äh, JATS bzw. BITS, die wir nutzen, ist es zum Beispiel auch möglich, da Modifizierungen vorzunehmen und eben auf Basis dieses Standards zu arbeiten. Wobei es auch Projekte gibt, wie zum Beispiel kommen wo genau im Rahmen des Bookhubs quasi ein Standard oder eine Möglichkeit, Metadaten zu nutzen und um dann wiederum einzugrenzen, auch bereitgestellt wird. Also es gibt da schon verschiedene Projekte. Im Rahmen unseres ähm, Projekts haben wir uns allerdings, das zeige ich gleich noch, für, einen, ähm, genau, für eine bestimmte XML-Spezifizierung dann entschieden und spezielle Schemata, die wir dann nutzen. Genau. Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob es grundsätzlich oder domänenspezifische Schemata sind als domänenspezifisches Schema kann DCAT zur Vereinheitlichung von Datenkatalogen genannt werden wo eben sowohl auf dem Dublin, -Dublin Core Schema als auch aus einem Schema des World Wide Web Consortium ähm, Elemente genutzt werden und dann wiederum durch neue Elemente angereichert werden der Fokus soll allerdings jetzt eher auf Dublin Core und Schema.org liegen äh, Dublin Core selbst wurde ähm, in einer Konferenz in Dublin, Ohio, ähm, 1995 entwickelt und besteht also in der Grundentwicklung quasi aus 15 Core-Elementen. Ich habe hier auch noch ein Beispiel, genau, also hier ist zum Beispiel ein Creator-Element ähm, genannt, ähm, für beispielsweise einen Autoren, ähm, genau, wo auf der Website dann eben die entsprechenden Inf Informationen zu finden sind. Ähm, und dagegen gibt es dann wiederum ein erweitertes Textset, ähm, Dublin Core Qualified, wo ebenfalls dieser Creator mit enthalten ist, aber wo auch noch weitere Elemente angerechnet worden sind. Und diese Verknüpfung ist auch durch dieses, diese Sub-Property-Angabe quasi mit angegeben. Genau, Dublin Core hat ein relativ großes Renommee. Allerdings ähm, ist es so, dass 2011 prima.org auch ähm, initiiert wurde. Allerdings mit ein bisschen anderen Fokus, also eine Initiative von vier Suchmaschinen Bing, Google, Yahoo und Yandex. Und mit, das Ziel war quasi ein einheitliches Schema Set für strukturierte Webseiten-Metadaten zu entwickeln. Dazu hat man auch einen hierarchischen Schema Aufbau geschaffen. Und gerade für die äh, ja für Scrolling beziehungsweise für das Erfassen von Informationen für Google Scholar ähm, ist es so, dass dadurch, dass Google natürlich daran beteiligt war sich auch primär daran orientiert wird, allerdings Dublin Core auch noch ähm, berücksichtigt wird. Das soll quasi dieser Punkt so ein bisschen verdeutlichen. Genau. Um noch kurz auf ein Regelwerk einzugehen, das ist äh, das besagte Resource Description Framework und so sieht es dann aus. Also die ähm, genau über URIs ähm, wird quasi werden die Elemente ausgezeichnet. Und dann verknüpft mit Informationen, also zum Beispiel, welche Lizenz hier vorliegt oder von wem veröffentlicht wurde. Und dadurch, dass das so angegeben wird, können quasi über diese Knotenpunkte weitere Informationen dann von Maschinen abgegriffen werden und ähm, erschlossen werden. Das ist grundsätzlich quasi dieses Vorgehen, was das beinhaltet. Und es gibt dann auch noch... Ähm Moment, ich muss kurz etwas verschieben. Genau, es gibt RDFA, das ist nämlich das Resource Description Framework and Attributes. Das wird auch gleich deutlich, das haben wir berücksichtigt, ähm, wodurch über die Attributwerte quasi auch verwiesen wird. Um nochmal dieses Beispiel anzugehen, ich habe zwischendurch diese ähm, Seite immer mal wieder dabei, um nochmal quasi ähm, das auf dem Schirm zu haben, äh, nicht wundern. Genau, aber hier in dem beispielsweise die Angabe des ersten Autors hier angegeben. Also so sieht es aus in RDF und dann in der Auszeichnungssprache XML. Entsprechend ist hier das im Doctype angegeben und zwei Namensräume ähm, sind da entsprechend integriert. Einmal die RDF Syntax und Dublin Core und entsprechend wird es dann hier ausgezeichnet. Also hier beispielsweise der Titel und eben der erste Autor genannt. So sieht das dann aus. Im HTML greift dann RDFA, in dem hier auch wieder das Schema hinterlegt ist, ähm, auch schema.org. Ähm, und hier ist quasi im Attribut dann entsprechend der Hinweis auf Dublin Core auch. Und in diesem Metatext über den Namen mit quasi dem Zusatz DC wird dann auch deutlich, dass es sich eben um Dublin Core handelt. Und hier sind im Content dann auch die entsprechenden Informationen enthalten. Wobei hier auch tatsächlich bei der Angabe zum Beispiel von Autorinnen äh, Google auch relativ strikte Vorgaben hat, damit die Angaben dann auch korrekt erfasst werden. Dann zu Juts versus Bits. Das sind ähm, quasi die XML-Schemata, die wir nutzen. Juts vor allen Dingen im Rahmen der Mac Collection, ähm, die sich ja mit chemischen Analysen ähm, beschäftigt, beziehungsweise dort ähm, Journal-Artikel publiziert werden und einmal jährlich die Mac- und bat werte liste auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Ähm, vielleicht insgesamt erstmal dazu, also Juts, bedeutet Journal Article Text Suite und ist insofern ein Standard von NISO, also von der National Information Standards Organization, äh, zur Entwicklung technischer Standards. Ähm, und genau in diesem XML-Format werden quasi bestimmte Elemente definiert, wie Journal-Artikel dann ausgezeichnet werden können, also wie diese Metadaten dann entsprechend äh, verarbeitet werden. Das ähm, wird dann zum Beispiel von PubMed Central entsprechend auch genutzt ähm, und bietet sich deswegen gerade auch im Lebenswissenschaftlichen Bereich der an. Es gibt drei Texte, je nach Rolle quasi, also Journal Archiving and Interchange für eben Archivierung, Journal Publishing, ähm, genau für Publishing, wie der Name schon sagt, oder Artic Article Authoring. Und diese ähm, Spezifizierungen sind quasi immer spezieller, je mehr es in Richtung, in Richtung Autor geht. Dagegen ähm, oder beziehungsweise dazu gibt es dann auch noch Bits, das ist das Book Interchange oder die Book-Interchange-Text-Suite, also ein Auszeichnungsschema für Bücher. Hier handelt es sich ja um ein Auszeichnungsschema für Journals. Und ähm, genau, wie gesagt, Admin Central nutzt es. Ja, und um das noch etwas zu verdeutlichen, habe ich hier noch zwei Beispiele. Das ist ein Beispiel aus der Mac Collection. Ähm, hier ist entsprechend auch wieder auf, ähm, genau, also hier auch auf MathML, also auf mathematische Auszeichnungen verwiesen, auf weitere andere Namensräume und ähm, ich habe hier zum Vergleich mal einerseits die Journal ID also beziehungsweise das DOI Präfix ähm, einmal blau markiert und dann quasi jegliche Titelangaben das sind bei der Mark Collection einmal der Haupttitel der Untertitel und der Putztitel und im Vergleich sieht das dann hier beim entsprechenden Living Handbooks Kapitel dann so aus ähm, es ist insofern fiktional, deswegen steht das hier, weil wir bei den Living Handbooks mit einem HTML-Editor arbeiten, also der Workflow -flow erfolgt, indem die Angaben quasi in diesen Editor eingegeben werden. Und dieser XML-First-Workflow wird dann eben für Opens neu etabliert, deswegen, ähm, genau, deswegen hier fiktional. Und entsprechend, also gerade im Vergleich sieht man, dass die... Ähm, ja, Na Namensbezeichnungen muss sich natürlich ändern, aber grundsätzlich die Struktur einander schon ähnelt. Also hier ist auch eben entsprechend das Traffic angegeben und hier der Titel. Dann, um noch auf Datasite und CrossRef einzugehen, dabei handelt es sich um drei Institutionen zur Vergabe von DOIs. Ähm ZB Med ist Mitglied bei Datasite e.V., während der Verlag war bei CrossRef oder mit Crossref arbeitet, dementsprechend sollen zwei Schnittstellen oder zwei Anbindungen ähm, im System dann auch integriert werden. Ich habe hier einmal exemplarisch Starter-Site dargestellt. Ähm, da gibt es eben verschiedene Pflichtelemente, die wirklich immer angegeben werden müssen. Das ist zum Beispiel auch beim Identifier ähm, quasi über das Attribut nochmal, worum es sich genau handelt. Ähm, also beispielsweise eine DOI oder dann eben auch Titel, ähm, Publisher, etc. Genau, und wieder anhand dieses Beispiels, quasi jetzt nochmal im Vergleich die Datasite XML. Hier steht Resource einfach an, also was ich genau, oftmals unterscheiden sich eben die entsprechenden Namen. Und hier ist dann quasi über Identifier die gesamte DOI hier angegeben. Das ist ja an anderer Stelle im JATS oder Bits auch tatsächlich. Ähm, genau, nur in im, im Datasite eben die gesamte DOI. Und über die Creators sind dann hier über den das Attribut Name-Type-Personal sind eben ja, Autoren. Ähm, über Organizational könnte man eben auch Organisation angeben und dann hier eben entsprechend ähm, Vorname, Nachname. genau Die Affiliation, das habe ich jetzt nicht erfasst, aber das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information. Im Juts oder Bits kann man die Affiliation quasi gestückelt angeben, also Strafe, Postleitzahl etc. einzeln. Und hier in Datasite würde es als String erfasst werden. Genau. Dann noch zu den Schnittstellen. Eine kleine Übersicht. Grundsätzlich läuft vieles über REST-Schnittstellen. Das ist ein Akronym für Representational State Transfer und insofern ein bestimmter Architekturstil von Schnittstellen. Also grundsätzlich sind Webservices, die sich an diesen Stil halten, REST-Schnittstellen oder auch APIs, Application Programming Interfaces. Und da gibt es eben gewisse Prinzipien, die diese ähm, Schnittstellen erfüllen müssen. Also zum Beispiel ähm, einheitlich sein, indem ja Ressourcen identifiziert werden können, ähm, manipuliert werden können gleichermaßen, indem ein bestimmtes Vorgehen ähm, quasi beim Aufrufen von Seiten dann ähm, erfolgt. Also dass quasi ähm, der Client eine Uniform Resource Identifier, also ein URI URL enthält, erhält und die Applikation dann selbstständig quasi dadurch navigiert. Ähm, genau, Client und Server sollen getrennt sein, also dem Zugriff durch User und der ähm, Datenlagerung auf dem Server, also der, die diese Aspekte eben getrennt sind. Äh, Statelessness, das heißt jede Anfrage muss alle notwendigen Informationen enthalten und Informationen über Nutzung von Caching müssen bereitgestellt werden. Es kann ein oder soll ein Layered-System vorliegen, also eine hierarchische Systemstruktur und optional kann noch Code in Form von kleineren Anwendungen oder Skripten integriert werden. Also das erstmal zur Einordnung, worum es sich bei REST handelt. Und grundsätzlich ist es so, dass Datasite und CrossRef jeweils über REST-Schnittstellen ansprechbar sind und sich die Informationen übermitteln lassen in dem besagten Schema, also beispielsweise als XML oder eben auch als JSON. Die OAI schnittstelle ist insofern, das bezeichnet die Open Archives Initiative und darunter fallen wiederum zwei Protokolle. Das ist einerseits das Protokoll for Metadata Harvesting, wo geregelt ist, inwiefern quasi das Sammeln von Metadaten garantiert werden kann. Also es gibt verschiedene Institutionen, die OAI schnittstellen nutzen beispielsweise ob die Deutsche Nationalbibliothek und ähm, genau, indem eben diese uai schnittstelle dann bereitgestellt wird und da äh, gewisse Spezifika erfüllt werden, können diese Metadaten dann von diesen Institutionen gearbeitet werden. Also genau, quasi gesammelt werden. Und dann gibt es noch wiederum äh, das Object Reuse and Exchange Protokoll. Das ist insofern eine Ergänzung zu OAI pmh zur Auszeichnung von Versionen und Formaten von digitalen Objekten sowie der Beziehungen untereinander. Da wird quasi so eine Resource Map erstellt. Genau, das ist dann eher für die ähm, ja, Übertragung von, und wie gesagt, Verlinkung von Dokumenten relevant. Genau, und grundsätzlich kann eben über, ja, über ein gewisses XML, beispielsweise ist bei der DNB äh, Mark 21 XML oder auch eben RDF, ähm, das kann ich noch ergänzen, ähm, quasi die Datei Daten dann übermittelt werden oder beziehungsweise gearbeitet werden. Angedacht ist langfristig auch eine orchid schnittstelle die eben auch ähm, über eine REST-API ansprechbar ist, auch mittels XML und Dann noch ein Punkt zu Big Data, das äh, ist am Anfang im Rahmen der dritten Definition ja schon etwas angeklungen. Und zwar lässt sich Big Data eben, oder diese Proliferation an Daten, dadurch definieren, dass es ein hohes Volumen an Daten gibt, Uh, hohe Geschwindigkeit und hohe Varietät der Daten. Und im Rahmen dessen, dass man ähm, oder ich lese es vielleicht einfach erstmal kurz vor und dann ähm, füge ich weiter ein. In traditional data management, especially for a single data center or data repository, repository, the metadata lifecycle is less addressed. Now, facing the short-lived and quick big, big data lifecycles, attention should also be paid to the metadata lifecycle. Also im Zuge dieser Entwicklung zu Big Data verändert sich natürlich auch der Lebenszyklus von Metadaten. Ähm, Xero Ma hat es zum Beispiel quasi angewendet, wenn man grundsätzlich den Zyklus von Daten ähm, beschreibt, indem man sagt, es erfolgt erstmal eine Kontexterkennung, Datenfund, Datenzugriff, Management, Archivierung, Verbreitung. Dann ist im Rahmen der Kontexterkennung quasi der erste Schritt überhaupt erstmal Metadatenschemata zu identifizieren und zu nutzen. Das ist bei uns bereits erfolgt, also wir wissen, welche Metadatenschemata wir nutzen wollen. Und im Rahmen des Datenfundes erfolgt dann die Entwicklung oder Nutzung von Programmen zum automatischen Harvesting von Metadaten. Und da ist es so, dass tatsächlich also eine OAI-Schnittstelle bereits integriert, die muss aber noch weiter angepasst werden an die aktuellen Bedarfe. Und im Rahmen von Juts und Bits ist es so. Ich wechsle noch mal kurz auf die Bits-Darstellung. Hier steht ja Version 3.1 ähm, beziehungsweise bei Juts 1.3. Ähm, das bedeutet, dass es auch immer wieder neue Schemata gibt. Also gerade bei Juts wird derzeit an einer Version 2 gearbeitet, die natürlich dann auch mögliche, also größere Veränderungen natürlich noch mal beinhaltet als Beispielsweise einen Schritt von 1.2 zu 1.3. Und auch das muss dann natürlich angepasst werden bei den Publikationen. Und insofern muss auch immer beachtet werden, welche Schemata gibt es, welche Versionen sind das und inwiefern müssen diese ebenfalls auch aktualisiert werden. Genau, und dann wandern wir wieder zurück. Und kommen noch zum Punkt Nutzungsdaten als Metadaten. Das war tatsächlich auch eher der Punkt, auf den Matteo Kinelli eingegangen ist. Der wird natürlich auch im Zuge unserer Metadaten relevant, was Nutzungsdaten angeht. Und im Rahmen von Cookies, also vielleicht kurz zur Erläuterung, Cookies sind äh, Teil des Web-Tracking und eigentlich kleine, also sind kleine Textdateien, die in der Regel im Browser gespeichert werden. Und das klassische Beispiel ist, dass durch Cookies eben ähm, beispielsweise Waren im Warenkorb verbleiben können, auch wenn man eben auf eine andere Seite navigiert. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen First-Party und Third-Party-Cookies, also quasi Session-Cookies und länger verbleibenden Cookies, wenn man so will, die eben manuell auch gelöscht werden müssen und die für Cross-Site-Tracking genutzt werden können. Also wenn ein Nutzer beispielsweise auf einer Website navigiert und dann auf die nächste wechselt und diese Cookies, genau, dieses Cross-Site-Tracking nutzen, lassen sich natürlich über ja, Informationen Woher kommt die Person? Wie lange verbleibt sie auf der Seite? Was sieht sie sich an? Wirklich konkrete Profile erstellen, die dann eben auch zu Werbezwecken äh, genutzt werden können. Also wie zum Beispiel bei Google Analytics erfolgt. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung äh, werden Cookies interessanterweise nicht explizit erwähnt, aber sie können als personenbezogene Daten im Sinne der Legaldefinition von Artikel 4 verstanden werden. Und dementsprechend gilt der Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt bei der Verarbeitung von Daten. Und der EuGH hat das insofern 2019 nochmal konkretisiert und in seiner Entscheidung festgestellt, dass eine eindrückliche, ähm, ausdrückliche Einwilligung ähm, zur Nutzung von Cookies quasi äh, bereitgestellt werden muss von website Insbesondere wenn dann also zur Erfassung von auch ähm, Third-Party-Cookies. Ähm, genau. Deswegen haben wir uns für Matomo entschieden. Das ist eine Open-Source-Alternative zu Google Analytics, die insofern stärker auf Privatsphäre setzt. User-Informationen werden auf einem eigenen Server gehostet, also aus unserem Server. Matomo hat darauf auch keinen Zugriff. Das ist bei Google Analytics ganz anders der Fall, beziehungsweise werden diese Daten da auch eher als Werbezwecken genutzt. Und es gibt explizit eine opt out version äh, Möglichkeit, um jegliches Tracking unterbinden zu können. Die IP-Adressen werden anonymisiert, also da wird quasi der letzte Part abgeknappt, sodass auch wirklich keine User identifiziert werden können. Und es werden standardmäßig nur First-Party-Speaks genutzt. Das gibt uns aber die Möglichkeit dennoch zu erfassen, welche es gibt es von wo wählen sie sich ein, welche Artikel sind besonders relevant und dadurch aufgrund dessen natürlich auch das Angebot verbessern zu können. Genau, Matomo wird dementsprechend auch in unserer äh, Datenschutzerklärung oder Privacy Policy genannt. Ähm, genau, auf Publiso und anderen Services wird allerdings auch noch Google Analytics genutzt. Genau, das äh, sind noch einige Quellen im Literaturverteil, also beziehungsweise Literatur, ähm, die gerne noch nachgelesen werden kann. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.